Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich danke dem Bundesrat für die detaillierte Begründung von Wildtierpassagen sowie zu deren Kosten. Offensichtlich sind die Zielsetzungen durch den Maßnahmenplan zur Biodiversitätsstrategie des Bundes verbindlich abgestützt, sodass wir hier auf ökologische Thematik nicht einzugehen brauchen. Grundsätzlich liegen die Kosten für die Erhaltung und Förderung der Biodiversität in vernünftigen Grenzen. Die vom Astra geforderten straßenseitigen Maßnahmen zur Erhaltung der Mobilität von Wildtieren liegen im Vergleich zum Straßenbau bzw. Straßenunterhalt offensichtlich im Promillebereich. Die betreffenden Zahlen in der Antwort des Bundesrates nehme ich als derzeitigen Stand zur Kenntnis. Ich nehme ebenfalls zur Kenntnis, dass unerwünschte Auswirkungen von Wildtierpassagen in Form von erhöhten Wildschäden und im Hinblick auf die Ausbreitung von solchen wie die afrikanische Schweinepest nicht ganz auszuschließen sind, jedoch im Vergleich zu den erwähnten Hauptfaktoren kaum ins Gewicht fallen. Wie der Bundesrat ausreichend darlegt, haben Wildtierkorridore eine übergeordnete Bedeutung, denn sie dienen der großräumigen Vernetzung von Lebensräumen im landesweiten Kontext. Dennoch bleiben Fragen zum Vollzug im Einzelfall offen. Das zeigen kritische Reaktionen aus der Bevölkerung zur Zahl der zu bauenden Wildtierübergänge an Autobahnabschnitten sowie die Kosten und Auflagen für Landbesitzer. Als Beispiel habe ich die geplanten drei wildtierspezifischen Bauwerke entlang der A2 zwischen Reiden und Rothenburg zur Diskussion gestellt. Es ist für viele Leute schlicht unverständlich, warum es nötig sein soll, auf einer Strecke von knapp 20 Kilometern Länge drei Übergänge respektive Unterführungen zu bauen und dabei Kosten von gegen 30 Millionen zu generieren, Geld, das anderswo dringender gebraucht würde und für viele sinnvoller eingesetzt werden könnte, auch zum Nutzen der Biodiversität. Ich bin überzeugt, dass man solche Objekte wesentlich billiger bauen kann. Zum Beispiel hat die Vogelwarte Sempach vor einigen Jahren einen Plan für eine 50 Meter breite Holzbrücke für eine Wildtierpassage in Rotenburg ausgearbeitet. Die Kostenschätzung damals lag rund viermal tiefer als die jetzige des Astra. Auch wenn das Astra mit kleinsten Prozentzahlen rechnet, real bleiben die Zahlen unverhältnismäßig hoch. Ich frage mich wirklich, warum das Astra die Kosten so hoch veranschlagt. Im Gespräch mit der Direktion des Astra habe ich leider keine Klärung hervorbringen können, und auch der Bundesrat bleibt eine wirkliche Antwort auf diese Frage bedauerlicherweise schuldig, dies zu meinen. Dann habe ich mit einem zweiten Punkt etwas größere Mühe, mit dem Punkt nämlich, dass bei den besagten Projekten Enteignungen nicht ausgeschlossen werden können. Natürlich bin ich mir bewusst, dass eine Enteignung in Ausnahmefällen gerechtfertigt sein kann, dann nämlich, wenn es um markant höhere öffentliche Interessen geht. Aber eine solche Art von Zwangsmaßnahmen widerstreben ganz grundsätzlich meiner Auffassung von gelebter Basisdemokratie. Dies dürfte meines Erachtens beim Thema Wildtierübergänge wohl kaum der Fall sein. Bezüglich der ökologischen Gestaltung der Zugänge stehen meines Erachtens genügend Instrumente für einvernehmliche Lösungen mit den Grundbesitzern zur Verfügung, in der Landwirtschaft beispielsweise mit Direktzahlungen oder für den ökologischen Ausgleich und Vernetzungsprojekte. Abgesehen davon sind Wildtiere, die gängige Wege in der Regel selber suchen, sodass in den Korridorfragen keine perfektionistischen Gestaltungsmaßnahmen angezeigt sind. Frau Bundesrätin, wenn ich zum Schluss komme, auch wenn dieses Thema für viele banal tönt, Wildtierübergänge provozieren. Bei vielen Menschen in den betroffenen Gebieten große Emotionen. Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit ist gerade auf den von mir genannten Streckenabschnitt massiv gegeben. Das Wild, Das Widerstand nicht nur bei Kritikern der Wildtierkorridore vorprogrammiert ist, sondern auch bei Befürwortern liegt auf der Hand. Wie auch bei Lärmschutzmaßnahmen gibt bei Wildtierkorridoren nie nur eine Lösung, eine, die quasi in Stein gemeißelt ist, den Vorrang, und vor allem muss nicht für die Ewigkeit gebaut werden. Und ich erwarte, dass das Astra bei diesen konkreten Beispielen nochmals über die Bücher geht und die kalkulatorische Vollzugspraxis eingehend überprüft, wie sonst soll der Bevölkerung diese Wildtour-Korridore vertrauenswürdig verkauft werden.